Hallo, ihr wunderbaren Wassermanngeborenen und wassermann aszendenten! Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im Juni 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Der Juni bildet den Auftakt für einen ganz heißen Liebessommer für euch. Besonders spannend sind die Sterne für Singles, die jetzt gerne auf Eroberungstour gehen. Auch beruflich hat der Monat für euch einiges an Chancen zu bieten. Falls ihr eine ganz persönliche Beratung braucht, bin ich natürlich gerne für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Uranus-Beratung zu gewinnen, anlässlich des neuen Uranustransits durch den Stier. Damit müsst ihr euch auf jeden Fall auseinandersetzen, denn Uranus ist euer Herrscher und er wird einiges in eurem Leben aufwirbeln. Seine anregende und aufregende Energie bildet eine Spannung zu eurer Sonne, deswegen bringen die nächsten Jahre einige Herausforderungen für euch. Schaut euch dazu unbedingt auch mein Special an, Wind des Wandels. Und da gibt es auch eine Sonderaktion mit einer Uranus-Beratung. Mit etwas Glück könnt ihr die Beratung jetzt in der Verlosung gewinnen. Und wie ihr daran teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Deswegen bleibt dran. Jetzt schauen wir in eure Sterne für den Juni. Euren Erlebnishintergrund mit den langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen, diese Informationen findet ihr in meinem ausführlichen Jahreshoroskop. Das gibt es als Video und ihr könnt es auch in meinem Buch nachlesen. Ihr startet mit schwungvollen Konstellationen in den Juni. Es würde mich nicht wundern, wenn mancher Wassermann am 1. Juni-Wochenende arbeitet oder sich in der Freizeit beruflichen Themen widmet, denn da seid ihr einfach besonders inspiriert. Aber auch für sportliche Aktivitäten und aktive Unternehmungen mit euren Kindern stehen die Sterne gut. Wenn nun euer Partner vielleicht ein Steinbock, Fisch oder Krebs oder auch Widder ist, wird er sich wahrscheinlich Zärtlichkeiten wünschen und dann solltet ihr euch auch darauf einlassen. Für Singles stehen die Sterne den ganzen Monat über gut, um jemanden kennenzulernen. Wenn ihr in den ersten Tagen eures Sternzeichens Geburtstag habt oder im Geburtshoroskop ganz zu Anfang Wassermann stehen habt, dann werdet ihr die Spannung von Uranus spüren. Er steht für euch im Haus der Familie. Und ich kenne tatsächlich einige Wassermanngeborene, die sich zurzeit mit familiären Herausforderungen auseinandersetzen müssen. Sei es, dass es Schwierigkeiten mit rebellischen Kindern gibt oder dass ihr an eurer Wohnsituation etwas ändern müsst oder dass jemand auszieht und das gefällt euch nicht so gut. Jedenfalls könnt ihr nicht in Ruhe nur das tun, was ihr wollt oder geplant habt, sondern ihr müsst Rücksicht auf diese Anforderungen nehmen und dafür gelegentlich auch eure Pläne umschmeißen. Zwischen dem 5. und dem 8. Juni, und das gilt jetzt für alle Wassermanngeborenen, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Da kann es beruflichen Stress geben. Vielleicht werden da hinter eurem Rücken Entscheidungen getroffen. Falls ihr mit jemandem aus dem Kollegenkreis angebandelt habt, können das ein paar heikle Tage werden. Am 13. Juni haben wir dann den Neumond im Zeichen Zwillinge und der steht sehr günstig für euch. Sowohl, falls ihr ein neues kreatives Projekt anschieben wollt, als auch um eine heiße neue Liebesaffäre anzufangen. Am gleichen Tag wechselt auch die Venus das Zeichen, sie geht dann in den Löwen und damit in euer kosmisches Partnerhaus. Jetzt beginnen knapp vier Wochen, wo die Liebesaufregungen nicht abreißen. Denn nicht nur die Venus steht im Partnerhaus, der Mars steht ja auch in eurem Zeichen und damit üben beide Liebesplaneten einen sehr anregenden und aufregenden Einfluss auf euch aus. Der Mars macht aktiv und gibt Power und macht außerdem Lust auf Sex und Erotik. Egal, ob ihr in einer festen Beziehung seid oder mit jemand Neuem anbandelt, es liegt ein erotisches Knistern in der Luft. Und vieles, was ihr jetzt unternehmt, ist für euch ein Vorspiel auf heißen Sex und zwar gerne an ungewöhnlichen Orten oder draußen in der freien Natur. Und noch bis zum 21. Juni aktiviert die Sonne gleichzeitig euer Haus der Lebensfreude und der Lust. Es dürfte also ein sehr erotischer Juni für euch werden. Zu Neumond wechselt auch der Merkur das Zeichen, er geht dann in den Krebs und das bedeutet, dass bis zum Monatsende viele Menschen besonders empfindlich auf falsche Ansprache reagieren. Bei euch betrifft das die Jobsituation, also passt ein bisschen auf, dass ihr euch da nicht um Kopf und Kragen redet und jemanden aus Versehen vor den Kopf stoßt. Die erotische Spannung am Himmel und in eurem Horoskop baut sich dann immer weiter auf und mit Höhepunkt am 21. Juni. Das ist die Sommersonnenwende. Wenn ihr noch solo seid, könnt ihr wirklich ernsthaft jemanden kennenlernen, der sich als langfristig spannend erweist und vielleicht sogar euren Seelenpartner finden. Die Sommersonnenwende läutet drei super heiße Liebesmonate ein und euch betrifft das ganz besonders, denn der Mars bleibt durch seine Rückläufigkeit fast fünf Monate in eurem Zeichen. Das heißt, ihr habt eine erotische Power und seid gleichzeitig sehr leicht angeregt und aufgeregt. Das fällt natürlich auch anderen auf, die wahrscheinlich ganz fasziniert sind von eurer Ausstrahlung. Diese Energie ändert sich, wenn der Mars rückläufig wird und die Phase beginnt in der Nacht zum 27. Juni und geht dann bis zum 27. August. In dieser Zeit kann es sehr gut sein, dass ihr auf eine Liebesangelegenheit oder ein persönliches Projekt, das ihr mit viel Elan angeschoben hattet, auf einmal keine Lust mehr habt, dass euch der Schwung und die Begeisterung für eine Sache abhanden kommen. Wenn ihr das merkt, Müsst ihr darauf achten, dass ihr mit den Betroffenen darüber redet oder jedenfalls genau hinschaut, wie die anderen darauf reagieren. Es kann sein, dass euer Verhalten als unberechenbar und unzuverlässig empfunden wird. Ihr dürft aber damit rechnen, dass ihr ab Ende August wieder Zugang zu der Sache findet und wieder Lust bekommt, euch dem weiter zu widmen. Und deswegen müsst ihr halt darauf achten, dass ihr andere nicht vor den Kopf stoßt, die sich dann vielleicht enttäuscht abwenden und dann keine Lust mehr haben, wenn ihr wieder bereit seid, weiterzumachen. Da muss man dann in enger Abstimmung bleiben und einfach mal um Aufschub und Verständnis bitten. Mit viel Selbstdisziplin könnt ihr die betreffende Angelegenheit auch weiterhin am Laufen halten, also auch während Mars rückläufig ist, aber es fällt irgendwie schwer, man ist ein bisschen wie gelähmt. Keine Sorge, auch andere sind von dieser Konstellation betroffen und ihr seid nicht die Einzigen, bei denen gewisse Dinge ins Stocken geraten. Aber weil der Mars nun mal bei euch im Zeichen rückläufig wird, drückt sich diese Energie ganz besonders durch euer Wesen und euer Verhalten aus. Ich bin schon in meinem Jahreshoroskop ganz ausführlich darauf eingegangen, was ihr von dieser Konstellation zu erwarten habt und worauf ihr achten müsst. Schaut euch das doch bitte unbedingt nochmal an oder lest es in meinem Buch nach. Im Juni selbst ist aber über weite Strecken noch alles bestens. Ihr solltet einfach nur im Hinterkopf haben, dass Dinge, die ihr im Juni mit viel Schwung und Begeisterung in Gang bringt, dann im Juli und August vielleicht nochmal eine ganz andere Wendung nehmen. Und das kann auch eine neue Liebe betreffen. Das waren eure Konstellationen im Juni. Wenn ihr mehr über euer persönliches Horoskop wissen wollt, zum Beispiel wie sich eine Liebes- oder Finanzsituation entwickelt,